So, in unserem Betrieb, da gibt es wohl ein bisschen Aufregung, denn ein Praktikant hat da ein paar Fehler gemacht, also Belege nicht geordnet und Belege nicht gebucht und ausgerechnet morgen kommt ein Betriebsprüfer vom Finanzamt, der also prüft, ob das Unternehmen da alles richtig gemacht hat und ordnungsgemäß und dass das nicht passiert, dass diese Betriebsprüfer eben da Beanstandungen vornimmt, da gibt es... Grundsätze, nämlich Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und die schauen wir uns jetzt an. So, diese Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die stehen natürlich wieder in unserem HGB. In Paragraph 238, und da ist dann auch schon mal beschrieben, was denn damit gemeint ist oder wozu diese Grundsätze führen sollen, nämlich jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen, also ähm, Aufzeichnungen über die Geschäftswelle zu machen. Sachverständige Dritte, also wie zum Beispiel der Betriebsprüfer, müssen sich einen Überblick verschaffen können über die Lage des Unternehmens. Und alle Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann heißt das, die Buchführung muss klar und übersichtlich sein. Das heißt, wir müssen zum Beispiel eine Bilanz erstellen und die entsprechenden Formvorschriften einhalten. Wir müssen das ganze Ordnungskrimis und vollständig machen. Also wir müssen jeden Geschäftsfall erfassen und wir machen keine Buchung ohne Beleg. Es muss also immer ein Beleg vorhanden sein für jede Buchung. Falls Belege mal verschwinden oder nicht mehr auffindbar sind, dann sollten wir einen eigenen Ersatzbeleg dafür zumindest erstellen. Die Aufbewahrungsfristen sollten wir beachten und einhalten. Wie lange wir Belege aufbewahren müssen, das weißt du schon. Ja, und letztendlich muss das Ganze durch Dritte nachvollziehbar sein. Also zum Beispiel der Betriebsprüfer muss sich über die Lage des Unternehmens in einer angemessenen Zeit einen Überblick verschaffen können. So, konkrete Beispiele, die erarbeitest du dir jetzt selbst. Dazu beachtest du den Arbeitsauftrag in unserem Kurs.